So, jetzt gehen wir raus. stürmvoll Klettersteig am höchsten Wasserfall Tirols mit 159 Metern. Jetzt geht's los. Danke, Leo, für fürs Insagen. Wir brauchen für die ganze Hitz unbedingt einen Hüftgurt, ein Klettersteigset. Und weil wir beim Klettern sind, sollten wir vielleicht einen Helm auch mitnehmen. <lacht> Nein, ah, kannst du nicht und das. Oh, So den sehen wir jetzt So, sehen jetzt zwei Nummer. Herren tippen aber noch. Jetzt geht's auch und rum. So, und das Gereich habe ich mich mittlerweile gewählt, Schwitzen tue ich, aber lässig ist. Jetzt sind wir sind auch gegangen, über die Mura da und jetzt geht es das erste mal so richtig dahin. Wir gehen jetzt da, da auch. Da gewinnt das Wort Rock an eine ganz neue Bedeutung. <lacht> So, ja, der Rastplatz ist erreicht beim Stubenfall Klettersteig. Da haben wir uns hingetragen ins Klettersteigburg. Gipfelburg ist ja Der Wasserfall hört man auch schon die ganze Zeit rauschen. Und jetzt glaube ich, es vielleicht nass werden. Ich glaube es aber nicht. Geht's weiter. das ist echt ein saumalchen oder? Ja, echt lässig. Klettersteig, echt geil. Haben wir nicht gedacht, dass das so lässig ist. Sie gebraucht haben ungefähr eine gute Stunde mit überall stehen bleiben und schauen und Himbeer essen und so weiter. Und jetzt gehen wir wieder zu Fuß zurück zum Ausstieg vom EZDOP in den Parkplatz. Und danach werden wir schauen, was wir uns schon mal tun. you